Ja, äh, ich komme nur ganz kurz, um das, was da Felicitas programmiert hat, vorzustellen. Moment, Moment, ja, ich habe es programmiert. Ähm, <lacht> danke an die Models, danke an Stitcher fürs Design, danke an, ähm, ach Gott, wer war noch dabei? Ähm, Else für die ganzen Bugfixes und, äh, wer war noch dabei? Egal, alle, die mitgeholfen haben. Unter der einblicksamen Adresse raumzettler wurde ist der shop gibt es auf jeden Fall jetzt irgendwie dieses tolle äh, HTML 3.0-Formular, <lacht> ähm, wo man sich irgendwie Sachen kaufen kann, weil das Problem, was wir jetzt hatten, war so, dass halt Leute, die äh, neu dazugekommen sind, hatten halt keine T-Shirts und keine Lapcodes, sondern hat immer so gedauert, bis halt ich oder jemand anders mal irgendwie so ein Besteller aufgemacht hat. Und das ist halt so die Idee, dass die Leute, die jetzt irgendwie Neue hier zu uns stoßen oder die irgendwie noch Sachen brauchen, die ihnen fehlen, das halt relativ einfach hinkriegen. Dafür gibt es diesen tollen Shop jetzt, den Fleißen, die ich hier gemacht haben Hummeln. Hummeln. <lacht> ja, das war's auch. Ähm, halt, du musst das Browserfenster nochmal kleiner machen. So dass man den Inte sieht. Ja, das, äh ja, also man sieht es hier unten so, da, da, da kommt genau. Das ist alles interproof, egal wo du hinscrollst. Das ist großartig. <lacht> ja. ja. ja. ja.